Ich begrüße euch. Meiner Erfahrung nach hat jeder Mensch im Grunde stets gute Absichten. Was sind diese Absichten? Erstens, ich möchte mein eigenes Wohlbefinden verbessern oder erhalten. Und zweitens, ich möchte das Wohlbefinden der Menschen, denen ich mich stark verbunden fühle, verbessern oder erhalten. Natürlich gibt es Verhaltensweisen, die anderen Menschen schaden. Das Hauptproblem dafür sehe ich in der unterschiedlichen Verbundenheit. Das heißt, wenn ich mich einem anderen Lebewesen oder einem anderen Menschen nicht stark verbunden fühle, dann sind auch dessen Bedürfnisse für mich nicht relevant und nicht wichtig. Machen wir ein Beispiel. Ich habe eine Fliege im Raum und ähm, die lässt mich nicht zur Ruhe kommen, die stört mich. Was ist mein Grundmotiv? meine absicht ich möchte dass mir wieder besser geht dass ich wieder eine ruhe habe und ich schaue okay die fliege scheint die ursache für mein problem zu sein und jetzt gibt es menschen die erschlagen die fliege und das problem ist gelöst dann gibt es auch andere menschen da zähle ich mich dazu die haben eine gewisse hemmung eine fliege zu erschlagen ja, also es würde mir schlecht gehen, also ich, das würde mir innerlich wehtun, wenn ich jetzt die Fliege erschlage. Da ist irgendwo eine Art Verbundenheit mit der Fliege da, wo ich sage, okay, das ist auch ein Lebewesen und die Bedürfnisse sind mir nicht ganz egal. Ich sehe die Fliege nicht als Objekt, sondern auch als Subjekt, das ähm, Bedürfnisse hat. Ein mehr. Ein dramatischeres Beispiel ist, stellt sich vor, ein Ehemann ermordet seine Frau. Was ist das Grundmotiv? Meines Erachtens ist das Grundmotiv, dass der Mann nach innerer Ausgeglichenheit strebt. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Frau angekündigt hat, Sie möchte vielleicht die Beziehung beenden. Was löst es im Mann aus? Der ist höchstwahrscheinlich emotional komplett überfordert. Spürt starke emotionale Schmerzen, sehr unangenehme Gefühle. Oberflächlich betrachtet die Frau der Ausleser für diese ähm, unangenehmen Gefühle. Beziehungsweise könnte der Mann auch denken, na, die Frau ist ja die Ursache für meine Probleme. Jetzt unterbewusst entsteht die Hoffnung, dass wenn er nur die Ursache beseitigt, also die Frau ermordet, dass dann auch seine ähm, inneren Probleme, seine ähm, psychischen Probleme, seine unangenehmen, schmerzhaften Emotionen verschwinden. Das ist vermutlich die unterbewusste Hoffnung. Das heißt, die Verbundenheit zur Frau ist entweder zeitweise oder generell nicht sehr stark. Also in dieser Situation der Überforderung kann er die Bedürfnisse der Frau nicht mehr mit einbeziehen. Oder vielleicht betrachtet er sie sogar als Objekt. In dieser Situation. Das Grundproblem ist die fehlende Verbundenheit. Das kann entweder zeitweise sein, also in Situationen der emotionalen Überforderung ist mir plötzlich alles um mich herum egal und meine Mitmenschen werden zu Objekten. Oder generell kann es sein, dass ich mich mit einigen Menschen einfach nur sehr schwach oder gar nicht verbunden fühle. Ein anderes Beispiel. Es gibt Menschen, die nach viel Macht, Einfluss und Geld streben. Denen wird oft nachgesagt, sie hätten schlechte Absichten. Ich sehe das anders. Jemand, der nach sehr viel Macht und Einfluss strebt, Versucht vermutlich das innere Gefühl der Machtlosigkeit, das unterbewusst herrscht, auszugleichen, zu kompensieren. Jemand, der nach sehr viel Geld strebt und versucht, so viel Geld wie möglich zu verdienen, auch auf Kosten anderer Menschen und zum Nachteil anderer Menschen, da könnte das Motiv sein, dass er um das Wohl seiner Familie besorgt ist. Er möchte materiellen Wohlstand sichern und das so lange in die Zukunft hinaus wie möglich. Nun gibt es aber auch Situationen, in denen eine starke Verbundenheit vorhanden ist, aber trotzdem werden die Verhaltensweisen meiner Mitmenschen meinen Bedürfnissen nicht gerecht. Ein möglicher Grund dafür ist, dass mein Mitmensch meine Bedürfnisse gar nicht kennt. Also entweder kenne ich sie selbst gar nicht oder ich habe sie nicht klar kommuniziert und mitgeteilt. Oder mein Gegenüber kennt zwar meine Bedürfnisse, aber der hat nicht die Ressourcen und die Fähigkeiten, diese Bedürfnisse zu stillen. Eine andere Möglichkeit wäre noch, mein Gegenüber kennt meine Bedürfnisse, fühlt sich mit mir stark verbunden, hat auch die Ressourcen, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, aber er kann die Wirkungen seiner Handlungen schwer abschätzen. Das heißt, da bin ich gefordert, Feedback zu geben und wieder ist die Kommunikation der Schlüssel. Das heißt... Ich kann mitteilen, wie die Verhaltensweisen oder wie die Handlungen meines Gegenübers auf mich wirken, weil dann kann mein Gegenüber dazulernen und so seine, sein Verhalten und sein Tun besser einschätzen. Dann gibt es natürlich auch Situationen, wo es zu Konflikten kommt, also wo die Bedürfnisse meines Gegenübers da sind und dann sind meine Bedürfnisse da und jetzt müssen diese abgewogen werden und schauen. Ich muss schauen, welche sind jetzt in dieser Situation für mich wichtiger oder wertvoller. Abschließend nochmals meine These. Meine These ist, dass jeder Mensch im Grunde stets gute Absichten hat. Wie kann man eine These am besten prüfen? Indem man nach Gegenbeispielen sucht. Ich lade euch ein, mir dabei zu helfen und Gegenbeispiele zu nennen. Also wenn ihr schon einmal aus einer grundsätzlich schlechten Absicht heraus gehandelt habt, dann bitte lasst mich das wissen. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht ist es aber auch so, dass gesagt na ihr selbst, ihr selbst habt immer aus einer guten absicht heraus gehandelt aber ihr seid euch sicher da gibt es einige mitmenschen die haben aus schlechter absicht heraus gehandelt dann schlage ich vor ihr sucht mit diesen menschen ein gespräch sprecht sie auf die betreffende situation an und fragt sie nach ihren Motiven, nach ihren Absichten. Also bitte um Gegenbeispiele. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.